Mehr sage ich jetzt nichts dazu. Die weg schmeckt nicht, ne? Das war mir so klar. Mir ist immer so ein bisschen schlecht noch. Sie springt. Ich glaube, sie springt. Das hat nicht geholfen, Leute. Das, was mich so aufregt, ist die Leute, die dann gucken und dann diese entsetzten Blicke so ein auf. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sehe ja immer seh ja wieder bezaubernd aus. <lacht> oh, mir war so kalt, deswegen habe ich mir meine Gin-Secke so. Guten Morgen, Papa. Guten Morgen, mein Schatz. Ja, geht. Mhm. Guck mal hier. Guck mal. Guten äh. Morgen. Ameisenüberfall in meiner Tasche. Guten Morgen. Ich weiß auch nicht, wo die herkommen. Scheiße, jetzt muss ich jetzt mal die ganze Tasche auswählen. Eidan. Morgens schon die zweite Buddel hier, Oreo-Kekse. denn? Was? Werbung. Ja. Werbung? <lacht> Was du für Oreo? Also, das gibt's doch gar nicht. Das sind gürtel schön, Ja. Was Kann, Kann ich dich nicht, nicht vergessen. Ich liebe dich. Nee. Haben Hamza so ein bisschen gerade das Schreien, ich für sich entdeckt. Ja. Wir sind mal wieder im Urlaub seit 6 Uhr morgens wach. Es ist wieder herrlich. Ich weiß nicht, warum er ständig so früh aufsteht, ey. Ich bin so tot Ich weiß ja nicht, wie das in eurer Schwangerschaft war, aber in meiner ersten Schwangerschaft, ich war dauermüde. Ich wollte nur schlafen. Und jetzt kannst du halt nicht schlafen, ne? Und du bist trotzdem wieder dauermüde wegen der Schwangerschaft. Ja, das war wohl nichts. Ich habe hier Schuhwäsche aufgehakt. Ich hoffe, das trocknet. Wir sind jetzt auf dem Bazar gefahren und wir wollen jetzt hier so ein bisschen frühstücken. Das sieht ein bisschen mager aus. <lacht> Mama hat schon Kaffee vorbereitet und ich bin absolut kein Kaffeetrinker am Morgen. Ich sag Mama, ich kann nicht mehr. Ich bin kaputt. Und sie so, was hast du denn schon gemacht? Ich sage so, gar nichts. <lacht> Hast du da Olivenöl drüber gegossen? Ja. Okay. Meine Mutter schiebt dir gerade Panik, weil ich ihm eine Feige in die Hand ge gegeben habe zum Essen. Dass er immer so große Stücke abbeißt. Hallo, das ist doch weich, Mensch. Und ich gebe ihm auch so ein Stück Brot in die Hand und sie sagt, spinnst du? Ja warum? Er kann auch darauf rumkauen und das abbeißen. Siehst du, wie er das ist? Hm. <lacht> ich weiß gar nicht mehr so recht, wer mir das erzählt hat, aber... Einem Kindergarten. Also die Erzieherin meinte, die türkischen Kinder sind die einzigen Kinder, die nicht zu selbstständig essen können, beziehungsweise die ständig gefüttert werden müssen. Und ja. So, Seda und Göktay chillen auf der Liege. Ja, du Armer. Er versteht ja immer nicht, was wir reden. Ne? So, Fula, ab und pool. Ja, soll er doch damit spielen? Ja. Ja. der kommt zuerst. Ich will ja. einfach der ist bitte in, in Schatten, nicht in die Sonne, mein Schatz. Also Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Brauchst auch nicht. Brauch ja. Willst du jetzt hier Gilette machen? Ja, gut. Vielleicht machen, nicht Gilette machen. So, die wegschmeckt nicht, ne? Mm -mm. Das war mir so klar. Musst du deine Schwester Epo fragen, mein Schatz? Ja, hättest du mir mal welchen besorgen müssen? Nee, du wolltest ja gar keinen. Wer hat das gesagt? Mama, nedede. Ich hab trink immer den. Mama nedede. De. <lacht> Mama, nedede? Geh, trink mal Wasser. Ja, was Opa. Du weißt du, was ich euch gekauft habe? Ja. Okay. Nuggets. Mhm. Bäh. Was machst du jetzt hier wieder? Ja, wozu? Wir wollten noch morgen. essen gehen. Achso, damit du dich morgen ausruhen kannst. Ja, das ist eben, wie ich schon letztes Mal sagte, wenn man sich eine Ferienwohnung nimmt, dann ist das einfach kein Urlaub. Also so empfinde ich das. Wäsche waschen, Essen kochen, Kinder kümmern, sowieso aber. Ne? So. Ich glaube auch, die Wäsche ist fertig. Yes. Ups, dann machen wir die auch mal. Oh. Money, money, money. Dann werde ich die auch nochmal aufhängen. Wer spielt denn damit meine meiner hm, Lippenstift. <lacht> Gestern habe ich es leider nicht mehr geschafft zu filmen, beziehungsweise. <lacht> das war eine Katastrophe. Wir haben eine. Bootstour gemacht und als das Boot, das war nur für zwölf Leute, also es war jetzt nicht so ein Riesenboot und es hat gewackelt und es hat gewackelt und als ich schon auf dem Boot das Boot betreten habe, dachte ich ich habe es einige Stunden ausgehalten und mit übergeben, übergeben, übergeben aber bisher, da ging das so schlecht, dass wir die Tour abbrechen mussten und zurückgefahren sind ich dachte, sie kippt um das war ganz schlimm und ich habe mir es auch ein bisschen zugetraut, aber ich habe mir zu viel zugetraut, weil ich muss auch noch bedenken, ich bin und ich vergesse das manchmal. Jetzt die Nacht, eine Nacht später, als ich mecke am Morgen immer noch so ein bisschen, dass mir flau ist. Ja, ich hoffe, dass der Tag heute ein bisschen besser ist als gestern und ich nehme euch heute mit. Ja, und ich würde sagen, solange sich jetzt alle... Beziehungsweise solange alle noch schlafen, mache ich mich jetzt hier eine Runde fertig mit meinem tollen neuen Kosmetikspiegel, den ich euch dann am Wochenende zeigen werde unter anderem und ein paar neue Sachen. hier. dann warten wir mal, dass alle anderen jetzt wach werden. Und ich lackiere nochmal schnell meine Nägel über mit diesem Instant. Sally Hansen Instant. Dings da, da Gibt für mich nichts Schlimmeres als ungepflegte Nägel. So, wir sind jetzt hier an einem Ort zum Frühstücken. Papa hat es sich hier schon gemütlich gemacht und ich werde mich jetzt auch hinpflanzen. Ja bin, ja, bin ich gespannt jetzt. Du kannst hier alles essen, gleich fürs Frühstück. Idan, du kannst den ganzen Tag noch spielen. Karibien. Ja, kannst du Wir gerne bei den der zu Hause Idan, bleiben. So da fliegen die Mama und Nico wieder. in die Karibik. <lacht> kannst du gerne mit mir bleiben. In Amsorn. Wir nehmen Alice mit. Ja, oder so. Und das sind der beschwert sich sogar, dass das in der Karibik scheiße ist. <lacht> mir ist immer so ein bisschen schlecht noch. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch an der Bootstour liegt oder ob es jetzt an der Schwangerschaft liegt. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich derbe Kopfschmerzen. <lacht> derbe, derbe, derbe. Hier kann man auch selbstgemachte ge, selbst Kopftücher kaufen, die hier oben hängen. So, das ist jetzt unser Frühstück. Das ist alles selbstgemacht. Also Käse, Marmelade, Honig, und alles was ihr hier seht. Und hier selbstgepresste gepresste, selbst Granatapfelsirup, Saft, Eier. Eier. So, wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Suck -the Das ist irgendwie... Äh, wortwörtlich übersetzt heißt es Versteckte. Versteckte Stadt. Wasserfall. Wasserfall ist ja da. Versteckte Stadt. <lacht> versteckte Wasserfall. Na, wo ist denn die Stadt? Und guck mal, das ist hier alles zwischen den Bergen und so. Und Pitti ist auch zwischen den Bergen, Leute. Das ist schon heftig. Der Anblick. Ja, cool. deswegen reise. wollte ich das noch mal für euch festhalten. Und jetzt schauen wir gleich mal, was es da so gibt in ja. der ja. versteckten ja. So, ja. ist die Versteckte Stadt oder ja. wahrscheinlich ein bisschen weiter hier. Auf jeden Fall kommt das Bergwasser wahrscheinlich von, der, von dem Wasserfall, was wir hier jetzt gerade nicht sehen und die Menschen machen hier gerade so eine Rafting-Tour oder so und das Wasser ist arschkalt! Es ist so arschkalt, man hält es nicht länger als 10 Sekunden aus in diesem kalten Wasser. Verrückt, die sind einfach reingesprungen in dieses eiskalte Wasser. Ey Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie kalt das ist. Jetzt will das Mädchen da rein, oh mein Gott! Also wenn die da jetzt reinspringen, ne? Hella, wirklich ey! Wow, krass! So, jetzt sind wir wieder zurück und Reimer dürft ihr raten, wo wir sind? Wieder beim Frühstück! Wieder da, wo wir gefrühstückt haben, weil wir haben hier wieder Hunger gekriegt und Papa meinte, dann lass uns doch hier wieder essen. Ja. Sami ist ja schon in Istanbul und morgen werde ich dann auch mit Hamza hinfliegen. ich schaffe es nicht, diese 9 Stunden morgen Autofahrt. Morgen ist sie ja auch in ihrem Mann, bei Ne, morgen früh dann schon. Morgen früh. Papa, bringst du sie zum Flughafen? Ich bringe sie zum Flughafen. Dann ist sie eine Stunde da und ich muss nur acht Stunden fahren, 9. Ja, die sind nämlich mit dem Auto aus Deutschland gekommen. Ja, schmier deinen Mund nochmal an, an Mamas T-Shirt ab. Guten Appetit. Bären, bären so, wir beiden hübschen waren gerade im Pool. Ne, morgen geht's nämlich geht nämlich wieder dir, ne? ab nach Hause, morgen früh. Ja, ich bringe meine Güte hier. Oh, danke. <lacht> Bitte. <lacht> So, ich habe jetzt meine Sachen zusammengepackt. Das ist jetzt ja. toll. Ich habe keinen Koffer und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das alles morgen im Flugzeug. Ich wollte eigentlich gar kein Gepäck aufgeben, aber das wird wohl nichts. So ihr Hübschen, ich habe mich jetzt fertig gemacht, so ein ganz leichtes. Das sieht man nicht, die Sonne schalt in mein face. Wartet. Ja. Naja, egal. So, jetzt mache ich noch meine Lademaschmaschine an. Und morgen früh geht's dann ab nach Hus. Ja. Oh, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich war schweißgebadet eben gerade. Jetzt habe ich auch noch so einen fetten Pickel hier auf den Schnell gekriegt. Hamsa hatte mal eben gerade. Hamza hatte eben gerade so einen schönen Nervenzusammenbruch. Aber einen vom Feinsten. Ich konnte ihn mit nichts beruhigen. Ich glaube, der 30 Minuten am Spieß nur geschrien. Ich konnte nichts. Es hat nichts geholfen. Kein Essen, kein Trinken, kein auf den Arm genehm, kein hin- und her geschoben, kein Spielzeug, nichts. Wer hat geholfen? Jörg Dall, am Ende. Aber das, was mich so aufregt, ist, die Leute, die dann gucken und dann diese entsetzten Blicke so ein auf Du hast versagt als Mutter. Also diese Blicke kennt ihr wahrscheinlich, ne? Ey, ich wollte ausflippen. Was macht man in dieser Situation? Am liebsten hätte ich zu der Dummkuh gesagt, was guckst du so? Oder pass mal auf, wenn du mal ein Kind kriegst. Weil in diese Situation kommt man einmal im Leben auf jeden Fall. Jetzt schläft er und trinken wir hier unseren Chai noch. Ich konnte meinen Peter nicht mehr essen. Mein ganzer Appetit ist ja, noch gegangen. Ja. Ja, auf jeden Fall, Fall äh, geht es jetzt nach Hause. Wir wollen, sind hier in dieser Shoppingmeile. So einer kleinen Shoppingmeile zeige ich euch. Es geht hier noch ums Eck und so weiter. Oh, nee. Habt ein bisschen eingekauft? Und ich habe hier gerade beim ja. Essen gesehen dieses Kissen. Da seht ihr das, dieses Türkise. Das ist so schön. Ich fahre jetzt gleich mal nach dem Preis. Ab. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es transportieren soll. Sogar das hat nicht geholfen. Das hat nicht geholfen, Leute. So, ihr Lieben. Wir sind jetzt hier am Flughafen. Wir fliegen jetzt eine Stunde nach Istanbul. Und dann holt uns Fami ab. Und Mama hat hier schon wirklich Stress gemacht, dass wir zu spät kommen. Er ist gut erfreut. Am 2. Und ist gerade in so einer Phase, wo er alles aufstellt und sich sitzt. Wir sind jetzt bei meiner Oma angekommen und wollen hier kurz Mama ablassen und dann geht gleich weiter nach Hause. Ich habe hier ein Bild gefunden. Guck mal, wie gruselig das ist. Boniast. <lacht> Wie alt ist das Bild? Das ist ganz alt. Ja, wie alt? 1800. 1800 hatten die da schon Fotoapparat? Ja, 1800 nee. noch. Bin ich nicht. Da. Guck mal, wie gruselig bin das, das Foto bin gemacht alt? ist. Äh. Das sind wir. Ich, ich, ich links, nicht. Fulia, Mama, Papa, Seda ist hier hinterm Foto. Wartet mal. <lacht> Zack, Seda. Ganz schlimmes Familienfoto. Mama, jetzt? Gut, ihr Foto kennt ihr ja wahrscheinlich. Mama damals. Ich finde, ich sehe aus wie mein Vater, aber viele sagen, ich sehe aus wie Mama. Finde ich gar nicht. 1 zu 1 Papa. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, dann geht gleich ab nach Hershey.